Ich lese gerne. Ich lese gerne. Wem lese ich vor? Meine Schwester schläft. Wem lese ich vor? Meine Mutter und Oma sind beschäftigt. Wem lese ich vor? Mein Vater und Opa sind beschäftigt. Wem lese ich vor? Ich lese mir selbst vor.